Bei Koch mal schnell. Heute gibt es wieder schnelles Spargeltoast im Ninja Foodie Grill. Ihr seht, wir haben nicht viel Zutaten, Spargel und ein paar weitere Zutaten noch. Und Dann geht es auch schon los. Den grünen Spargel hier nur 5 Minuten kochen, das reicht. Damit er ein bisschen weich wird, Toastbrot toasten, aber auch nur so mittlere Stärke. Das wird noch braun. Hollandaise verstreichen auf den Toastbrotscheiben hier, damit sie schön saftig bleiben. Dann gibt es Kochschinken oben drauf. Ihr könnt auch Pute nehmen oder Hähnchen. Dann kommt als nächstes hier ein bisschen Graternkäse zum Anschmelzen. Nach dem Graternkäse kommt dann schon unser Spargel, der passt hier genau, sonst müssen wir so ein bisschen schneiden. Und auf den Spargel gibt es jetzt hier oben drauf noch ein paar Cocktailtomaten, die ich halbiert habe. Das ist richtig lecker, gibt so ein bisschen Säure hier, das passt wunderbar zum Spargel. Und nach den Cocktailtomaten kommt der Rest der Hollandaise oben drüber. Und das Ganze würzen wir noch mit ein bisschen Pfeffer und Salz. Und als letztes geben wir jetzt unseren Parmesan oben auf die Spargeltoast und dann geht das Ganze ab in den Ninja Foodi Grill hier in den Knusperkorb und ich habe hier bei mir Bake eingestellt an der Maschine 180 Grad und das Ganze nur 10 Minuten geht auch mit Airfry und fertig sind unsere leckeren Spargeltoast hier.